Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft. Wir spielen heute mal auf dem Mindsucht.net-Server und äh, wir spielen eine Runde Bad Wars beziehungsweise zwei Runden Bad Wars. Ich möchte ein bisschen was mit euch besprechen oder ein bisschen über etwas reden. Und zwar, es geht erstens darum, warum keine Videos kommen oder so wenig Videos kommen. Das liegt einfach daran, dass ich ja wieder im normalen Arbeitsleben bin. Und ich, ähm, jetzt anfange wieder regelmäßig zu, oh Gott, regelmäßig wieder zu arbeiten und, ähm, es ist einfach so, dass ich, ja, nicht, nicht so viel Zeit mehr habe für irgendwelche Sachen, so YouTube oder sowas. Ich kann allgemein, habe ich nicht so viel Zeit, weil ich auch momentan, ähm, noch für den ECDL übe, wer das nicht weiß, das ist der, sozusagen, europäische Computerführerschein, ähm, das ist eine richtige Prüfung und so weiter und, ähm, ja, ich, äh, es ist einfach es ist einfach alles ein bisschen schwierig momentan, aber ich versuche natürlich so viele Videos wie möglich zu, also vorzuproduzieren für die Woche und ähm, sie dann irgendwie so ein bisschen alle zwei Tage irgendwie ein Video hochladen oder so, versuche ich auf jeden Fall. Ich, ich weiß, ich kann es nicht versprechen, aber ich versuche es. Des Weiteren mache ich ja immer noch am Wochenende Streams, beziehungsweise einen Stream, vielleicht auch mal zwei, kann ich noch nicht so genau sagen. Aber vielleicht auch zwei. So, und ähm, ich werde dieses Mal dies. Lo... Alter, nee, nee, nee, nee, mein Freund. Du hast gerade voll gehackt, Alter. Das habe ich. Nein, hast du gerade. Das habe ich gesehen, Digga. Geh mal weg, warte mal. Das habe ich gesehen. Ja, du hast noch ein Knockback oder so. Locker. Ey, ja. Oh mein Gott. Auf jeden Fall, es geht um eine ähm, eine Person, über die ich Livestreamen möchte. Beziehungsweise es ist ein junger Mann. Der ähm, 20 Jahre alt ist, glaube ich, war das. Und ähm, der, dem geht es nicht so gut. Der hat nämlich alles klar. Mhm. Wahrscheinlich, der hackt der, der hackt einfach ultra rein. Auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall dieser Person geht es nicht so gut. Und ähm, die hat nämlich einen Nierenversagen und. Hallo, ein Nierenversagen und. Äh, gut. Ähm, gut. Ähm, das. Äh, na? Einmal den Namen ganz kurz kopieren. So. Ähm, und zwar hat er nur noch eine Niere und 5% seiner anderen Niere. Ich cutte das jetzt hier einfach mal nicht. Ähm, und 5% seiner anderen Niere sind nur noch intakt und äh, der Rest äh, lol und der Rest äh, ja er hat einfach nur noch 5% seiner Niere so und ähm, da ist halt äh, von ein Video von Let's Exo gekommen das ist äh, schon sehr krass gewesen als ich mir das angeguckt habe da dachte ich schon what the fuck okay ähm, auf jeden Fall ich bin zu dem Schluss gekommen ich möchte dieser Person genauso helfen wie Let's Exo ähm, und zwar werde ich am Wochenende einen Stream machen ein Spendenstream und ähm, ja, in diesem Spendenstream möchte ich halt ein bisschen Geld sammeln für diese Person oder für diese Familie, da äh, die Krankenkasse das nicht bezahlt, der Mann ist etwas übergewichtig und äh, es kann keine Operation gemacht werden, ähm, da diese Person halt ein bisschen übergewichtig ist. Und es ähm, braucht. Er braucht ein Magenband, so nennt man das. Das ist äh, ein Band, was man sozusagen im Körper kriegt, das, ähm, hallo, what, what the fuck, ähm, das äh, ja sozusagen den Magen verkleinert und man weniger ähm, essen möchte oder muss und man dadurch halt ein bisschen abnimmt. Ähm, das ist auch schon eine Operation, aber mit das mit der Niere irgendwie das... Ich weiß nicht genau, wie das war, aber so ungefähr war das. Und ähm, wie gesagt, ich möchte dieser Person helfen. Ich werde einen Spendenstream für diese Person machen und werde das ganze Geld oder das gesammelte Geld und natürlich noch was von mir drauflegen. Und dann werde ich das ähm, schön spenden. So, mh, aber wir müssen jetzt hier erstmal ganz kurz die Runde machen. Aber den... den Warte mal ganz kurz. Äh... Ne, das müssen wir, müssen wir erstmal ganz kurz warten, bis wir tot sind. So, dann können wir nämlich mal ganz kurz so machen. Mhm. So. Okay, dann haben wir das schon mal ganz kurz gemacht. Einmal kurz wegen Hacking Reported. So, das ist schon mal ganz gut. Ähm, ich werde auf jeden Fall mit diesem Video, falls, falls er nicht, ähm, na, So. Okay, es kümmert sich gerade ein Moderator drum. Hallöchen. So okay auf jeden fall werde ich äh, diesen stream machen und ich hoffe ihr seid auch alle mit am start denn umso mehr leute kommen ähm, danke der wurde gemeint, perfekt ähm, umso mehr leute kommen umso mehr können wir natürlich auch an einnahmen machen ähm, für diese person also wenn wenn ihr irgendwie ein eurochen übrig habt dann könnt ihr das gerne in diesem stream spenden ähm, das wäre für mich cool und das wäre natürlich auch schön für diese Person. Ähm, ihr würdet sozusagen dieses Menschenleben oder dieses Leben von dieser Person retten. Wenn man das so aus... Ja, man kann das so. Ja, kann man machen. Ihr würdet ein Menschenleben retten. Und ich glaube, Menschenleben retten ist einfach das Schönste, was man überhaupt machen kann. Oh Gott, er snackt sich. es snackt sich. Hallo. Darf ich mal hoch? Darf ich mal hoch? Darf ich mal hoch? Alter, what the fuck, wieso konnte ich da jetzt nicht hoch? So, egal, wir gehen nochmal ganz kurz hier rum und dann snacken wir uns mal sein Bett ganz kurz. Hallöchen, Popöchen. So, ähm, kommen wir hier einmal rum. Okay, wir müssen uns hier ein bisschen hochstacken. Aber wie gesagt, Leute, ne? Ähm, ich muss mal gucken, wie ich das mit den Videos mache. Aber ich denke, dass ich das schon irgendwie hinbekomme mit den Videos, mit den Daily Videos. Also in der Woche jetzt. Komm. Let me durchrennen. Hallo. Ey, da werde ich wieder zurückgebackt. Ich kriege gleich ein Horn, Alter. <lacht> so. Jetzt habe ich auch dein Wert, Ja, jetzt ist jetzt ist too late. Ne? It's too late, apologize, Alter. It's too late, apologize. So, Digga, jetzt komm. Hallöchen. Wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er, Hallo, da, da. Ja, haha, GG. So, das war's auf jeden Fall von diesem Video. Ach, guck mal hier, Leute, ich habe hier auch noch mein, äh, ne, mein Gamescom-Band um. Ähm, auf jeden Fall, das war's von dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gerne eine positive Wertung da lassen. Und ähm, wie gesagt, Leute, ich hoffe auf jeden Hallo. Also ich wollte sagen, ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Ähm, ja, wie gesagt, wir müssen mal schauen. Der Stream wird gegen 16 Uhr morgen circa anfangen. Und euch äh, weiß, alles gut. So, und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder oder im Livestream halt. Hoffe ihr schaltet ein. Morgen 16 Uhr. Und das war's. Haut rein und ciao.